Findet der Emil in seinem Job Erfüllung? Der Emil arbeitet als Emil für den Emil. Was gibt's Schöneres? Hofer, sag mal, hast du auch das Gefühl, dass einige Leute in ihrem Job keine Erfüllung finden? Eigentlich nicht. Ich frage mich viel mehr bei fast allen Leuten, die mir begegnen, wenn die einmal was gescheit zu arbeiten. Wie meinst du das? Na ja, ein Job soll ja sinnstiftend sein. Bitte, ja, das sind eh alle Jobs. Wird ja was bezahlt. Ob gut bezahlt, ist natürlich Verhandlungssache. Wenn der einzige Sinn, den du in einem Job siehst, der ist, dein Überleben zu sichern, würde er mal im Duden und sinnstiftend Sinn stiftend nachschlagen. Nein, tut mir leid, aber für was anderes als Geld verdienen ist ein Job halt noch mal nicht da. So und nur so, stiftet er Sinn. Was machst du da? Ich lege die Zetteln von rechts nach links. Und dann? Dann lege ich sie von links nach rechts. Und was soll das werden, wenn es fertig ist? Das ist mir wurscht. fünf 5G haben und am ersten gibt es Geld. Geh bitte, das ist ja kein Job, das ist eine Beschäftigungstherapie. Solche Sachen sind als Bullshit-Jobs bekannt. Wurscht, der wird bezahlt und keiner schaut dich schief an, weil du sagen kannst, ich arbeite als Qualitätsmanager in einer großen Organisation und bereite regenerierte Daten mehrfach auf, um die potenzielle Fehlerquote klein zu halten. Und dann sagen alle, wow, ist das wichtig! Genau, also voll sinnstiftend. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Naja, der Job ist jetzt gesellschaftlich gesehen nicht so wichtig. Ah, um das geht's da. Also, wir schauen uns jetzt mal deine Versicherungen an. Entschuldige kurz. Ja, sicher. Ja, die Mail ich da heute noch durch. Passt. Ciao. Entschuldigung. Also bei deinen Versicherungen da ist sicher Einsparungspotenzial mhm. drin. Na, Moment. Ja? Na, no, aber nicht im Ernst. Gekommen. Warum denn? Na, sicher kannst du das leisten. Ich kenne ja deine Daten. Was los, telefonier mal später. Ich bin gerade in einem... Moche, dann bis später. Gut, tschüss. Also... Du könntest dann mit dem ersparten Geld in einen Fonds investieren und gemischten, also Aktien, Staatsanleihen, ein bisschen Risiko und viel Sicherheit. Das wäre auch was für dich, oder? Ganz ehrlich, ich glaube, wenn alle Finanzberater auf einmal tot umfallen, fällt das kaum auf. Also ich bezweifle stark, dass das ein Job ist, der wichtig für die Gesellschaft ist. Erstens heißt es persönlicher Finanzoptimierer und zweitens, natürlich ist die optimale Veranlagung des eigenen Vermögens gesellschaftlich relevant. Da haben wir, glaube ich, eine komplett andere Auffassung von gesellschaftlich relevant. Sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Kindergärtner. Der Kindergärtner, der Ohrmesau. Du gibst tagtäglich deine Kinder in die Hände von Fremden, erwartest, dass sie sich gut entwickeln, erkennst aber nicht die Relevanz von dem Beruf? Ja, eh. Aber es ist halt... Ma, wie soll ich sagen? In den Augen der Gesellschaft nicht relevant, weil man halt nicht einen großen Reibach macht und wirklich was hakeln muss. So wie übrigens in der alten Betreuung und im Gesundheitswesen auch. Und das sind halt keine Bullshit-Jobs. Da geht's es an Zeitmachteil. Ja, ja, okay, dann sehe ich aber nur eine Möglichkeit. Die müssen schauen, dass sie mehr verdienen. Dann steigt da ihre gesellschaftliche Relevanz. Ja, genau. Also ob das das einzige Problem wäre. Toy Toy Toy, toy.